Wo warst du so lange? Oh, war das ein stressiger Arbeitstag. Warum bist du so nervös? Alles in Ordnung. Ja und nein. Also, ich fühle mich nicht wohl. Ich will Obergehen und ich habe Schwindel. Aber ich glaube, bin ich schwanger. Schwanger? Seit wann? Seit gestern. Du hast bestimmt nur was Falsches gegessen. Nee, nee, nee, sicher. Also ich habe im Internet gelesen, äh, jeder hat Schwindel und will übergeben, dann ist er schwanger. Okay. Übrigens, ich war beim Arzt. Was ist los, Schatz? Ich habe Prostatakrebs. Wie ist das? Und bist du sicher? Ja. Oh, einfach keine Sorge. Du weißt schon, dass alle Medizin jetzt ist. Alles gut und besser und besser. Erinnern dich das ja. hier, seit ich äh, Brustkrebs habe. Äh, jetzt habe ich keinen äh, hab kein Krebs mehr. Wird alles gut. Nochmal von vorn, bitte. Ach so. Du ich habe Krebs Alles gut. Dann äh, ich muss kommen. Danke.